Ah, lialo. Life is cool with Ubuntu. Leben ist cool mit Ubuntu. Äh, kleiner Erlebnisbericht. Viele Windows-User sind es ja gar nicht gewohnt, wie einfach man unter Linux äh, was installieren kann. Manchmal sieht das für die aus, als hätte man sich gerade in die Matrix gehackt. Und das möchte ich mal berichten. Gut, ich hatte Party, ne, natürlich auch auf meinem Fernseher, riesengroß, so ein Hintergrund, aber nicht diesen da. Und da lief dann Media Player und man kommt natürlich auf Musik und wie auch immer. Und die anderen berichten ja, früher gab es ja Winamp, ich sage Winamp, kann ich auch mal gerade installieren. Gut, ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht. Ich habe ein Terminal aufgemacht, so. Da wurde es irgendwie ringsherum schon ruhig. Und dann, äh, solo apt-get. Es wurde ruhiger. Die Hälfte hat wahrscheinlich gedacht, ich wäre mit dem Kopf aufs Keyboard aufgeschlagen. Was ist denn das denn für Ruhe? Installieren, Spätestens Matrix Reloaded war hier, wo es dann daran ging, das Programm zu installieren. Ja, jeder hat jetzt gedacht, ich gehe mit Firefox irgendwo auf eine Webseite, lad mir da was runter. Ja, wie die Windows-User so gewohnt sind, ja, da muss ich über ein Setup-Excel und da muss ich noch die, ja, Lizenzbedingungen akzeptieren, drei Kreuzchen wegmachen, da ich nicht eine Google-Toolbar kriege und dann, äh, wenn man sich registriert hat, kriegt man das Programm. Nee, ich war schon fertig. da <lacht> wurde Ich sage ja, und jetzt habe ich Audacity und so, das ist ähnlich wie Windows Also wie gesagt, Leben ist cool mit Ubuntu. Nur ein kleiner Hinweis, äh, wer so einen kleinen Quereffekt, also wie gesagt, das war nicht so geplant, haben will, ne? haben will, dass man auf einer Party mal dasteht, als, als wäre man der coolste Hacker, ist man ja überhaupt nicht. Ne? Gut, das wissen aber die windows User überhaupt nicht, das ist eine stinknormale äh, ja, ich sag mal, Eigenschaft von Linux, dass man, dass man sich halt äh, über das Terminal was installieren kann ne? und zum Beispiel dann auch das Winamp Interface einstellen kann. Und da war das gut. Ne? Und da hatte ich das schon da. Ja, gut, die Hälfte der Windows-User wäre noch niemals auf Firefox auf die richtige Seite und dann hätte sich vergoogelt und wäre auf irgendeine Spam-Seite und müsste erstmal einen Virenscanner wieder aktualisieren oder irgendwie sowas. Das fand ich richtig cool mit Ubuntu. Außerdem musste ich unbedingt ein Video machen. Ich wurde gezwungen, <lacht> weil dieses Bild, was ich geschenkt bekommen habe, von jemand, der wusste, dass ich Ubuntu musste, unbedingt in das nächste Video rein. Also ich konnte, kam nicht drauf rum, musste unbedingt sein. Jedenfalls, Ubuntu, cool. Linux cool, wie gesagt, vollkommen normal, dass man sich über ein Terminal und dann die offiziellen Paketquellen dann direkt was installieren kann, sudo, super, user, tu doch was, dann das Programm apt-get gestartet. Das aus einer Paketquelle, wo schon alle Programme drin sind, ne, aus dem Internet. Ne, man braucht zum Beispiel nicht extra auf die Firefox-Webseite, um den Firefox runterzuladen. Ne, da gibt es eine Paketquelle, der ist ja schon drin und zum Beispiel auch Audacious und die anderen tausenden Programme. Install heißt installiere auf diesen Rechner und dann halt der Name vom Programm. Und da drückt man in den Internet, kommt das Matrix-Reloaded für Arme und dann hat man das Programm drauf. Das sind die Windows-User nicht äh, gewohnt. Fand ich cool den Effekt. Und wer ja, vielleicht Linux mal nutzen will, vielleicht einfach nur so als Media Player, wie auch immer, könnte auf einer Party eventuell äh, einen ähnlichen Effekt haben. So wie ich, Life is Cool, Wizard Runtro, ja, Hintergrundbild lade ich euch hoch. Könnt ihr euch gegebenenfalls auch runterladen. Ich hoffe, mich hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.